Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen hier am Bilsterberg. Ich darf euch heute den Hyundai i30N Performance vorstellen. Ja, und eben auf dem Weg zum Bilsterberg habe ich kurz angehalten, um mir was zu kaufen. Bin gleich angesprochen worden. Sag mal, ist der wirklich so laut, wie alle sagen? Jupp. So ist es. Aber wir sind Ausfall TV, wir machen ja hier alles oberkorrekt und wie immer springe ich zurück in die Historie. Im Jahre 2007 ist der Hyundai i30 als Kompaktwagen von Hyundai erstmalig vorgestellt worden. Im Jahre 2016 auf der Pariser Motorshow haben sie dann die dritte Produktgeneration, also quasi schon dieses Fahrzeug hier, vorgestellt. Und ein Jahr später, 2017, haben sie dann auf der IA den i30N vorgestellt. Den normalen i30, die zivile Version, den gibt es hier äh, wie zu sehen als Fünftürer, aber auch als Kombi und als schrägheck limousine Den i30N und auch den i30N Performance, den gibt es bislang nur als Fünftürer. Und mein äh, lieber Kollege der Tobi äh, hat mich gefragt, als uns der Wagen geliefert wurde, sag mal Jan, Wofür steht eigentlich das N? Und ich habe dann die Pressemitteilung gelesen und kann euch sagen, das N steht für Nayama oder so, der Ort, wo der Wagen entwickelt worden ist, aber auch für die Nordschleife bzw. den Nürburgring, weil sie über 10.000 Kilometer auf der Nordschleife mit diesem Fahrzeug zurückgelegt haben, also nicht mit dem jetzt, ist klar, ne? und den schön getestet haben da. Aber ganz eigentlich soll das N im Prinzip für eine Schikane stehen, weil sich der I-30N in engen Kurven besonders wohlfühlt Das Entwicklungszentrum heißt natürlich Namjant, Namjant oder so ähnlich für alle Südkorea-Experten. Ja, beim Euro NCAP Crashtest hat der i30 alle fünf Sterne bekommen im Jahre 2017. Es ist also durchaus ein sicheres Auto. Gebaut wird er in Ulsan in Südkorea, aber für den europäischen Markt in der Tschechei. Ja. Und unseren Testwagen haben wir für euch nachkonfiguriert. Leider bietet Juna nicht an, dass man Konfigurationen speichern und weitergeben kann. Wir können euch aber sagen, dass ihr im Prinzip überall ein Kreuzchen machen könnt, bei allen Ausstattungsmöglichkeiten. Äh, es gibt eine, die hat unser Testwagen nicht. Das ist eine Querstrebe im Kofferraum. Damit er noch Verwindungsstahl verwirrt. ist hier nicht, damit wir auch, <lacht> euch den Kofferraum zeigen können. Wir befinden uns mit dem Hyundai i30 im Segment der Kompaktklasse. Kompaktklasse heißt bei uns in Deutschland ja auch Golfklasse. Somit der stärkste Mitbewerber hier für den Hyundai i30N. Performance ist dann folglich der VW Golf GTI Performance. Der hat noch ein Geschwisterchen. Das ist der Seat Leon Cupra, bald nur noch Cupra Leon. Dann könnte man noch den Renault Megane RS nennen oder auch den Peugeot 308 GTI. Der beste Mitbewerber meiner Meinung nach ist aber der Honda Civic Type R. Und ich möchte auch ganz gerne noch nennen den Opel Astra GTC OPC, auch wenn der jetzt als letzter OPC gerade ausläuft, der passt auf jeden Fall auch noch. Damit wir das hier auch alles ordentlich und akkurat zusammen haben, erstmal den i30, nix M, sondern den zivilen i30. Den bietet Hyundai mit sechs Motorisierungen an. Drei Benziner, drei Diesel stehen da zur Auswahl. Die Einstiegsmotorisierung ist ein 1,4 Liter Sauger, der leistet 100 PS. Dann gibt es einen 1 Liter 3 Zylinder Turbobenziner mit 120 PS. Das halte ich mich ja eigentlich fest, ist gar nicht so gut. Ne? Und ein 1,4 Liter rein 4 Zylinder Turbobenziner mit 140 PS. Alle drei Turbodiesel verfügen über einen Hubraum von 1,6 Liter. Drei Leistungsstufen gibt es, 95, 110 und 136 PS. Von der Performance-Version, dem i30N, gibt es zwei Versionen. Ja, kleines Wortspiel ne, mit Performance. Einmal den i30N und einmal den i30N Performance. Der ohne Performance, der hat äh, 250 PS und der mit Performance leistet mit seinem 2 Liter Turbo-Benziner dann 275 PS. Alle Hyundai i30, ob nun zivil oder scharf gemacht, haben Frontantrieb und werden serienmäßig mit einer 6-Gang-Handschaltung bedient. Für den 140 PS Benziner und den 110 PS Diesel bzw. auch den 136 PS Diesel gibt es noch optional einen 7-Gang-DCT, also ein Doppelkupplungsgetriebe, -Doppel sprich eine Automatik. Tja, wir haben den N. Hier steht gar nicht Performance drauf. Das haben wir so ein bisschen den Witz verdorben. Aber wir standen jedenfalls bei... Hyundai vor der Tür und haben gebettet. sowohl der Tobi als ich, bitte, bitte den Performance und den haben wir auch gekriegt. Hier haben wir also einen 2-Liter-Turbobenziner, der eine Leistung von 275 PS, kommt auf ein maximales Drehmoment von 353 Newtonmeter und die liegen im Drehzahlbereich zwischen 1450 und 4700 Umdrehungen pro Minute an. Das ist mal was. Geschaltet wird mit der Hand natürlich. Sechs Gänge haben wir zur Verfügung. Und äh, nach wie vor ist der i30 auch als i30 N Performance ein Frontkratzer. Und vor euch da draußen die restlichen Fakten, Fakten, Fakten hier zum Hyundai i30 N Performance. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 6,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 250 km/h. Der Hyundai i30N Performance verfügt über einen Tankinhalt von 50 Litern beim Neftsverbrauch. Laut Hyundai von 7,1 Liter Super auf 100 Kilometern könnte man sehr, sehr theoretisch auf eine Reichweite von fast 700 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Hyundai mit 163 Gramm pro Kilometer an. Der Hyundai i30 N Performance ist 4,33 m lang beim Radstand von 2,65 m. Er ist 1,44 m hoch und misst in der Breite 1,79 m. Der Wendekreis beträgt 11,50 m. Das Leergewicht ist mit 1.504 kg angegeben, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 1.950 kg. Der preiswerteste Hyundai i30 N ist für 29.700 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 32.200 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, 36.340 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 13, Vollkasko 25, Teilkasko 24. Hin und wieder kriege ich ja mal einen Kommentar, Jan, wasch doch die Autos mal. Und ich sage dann immer, nee, mache ich nicht, weil ich finde es besser, so ein Auto mal nach zwei Wochen zu zeigen, wie es aussieht. Ich habe dieses Auto heute Morgen gewaschen. Also nicht ich, sondern die Waschanlage. Und so sieht er jetzt wieder aus. Ich Kann auch nichts dafür. Ganz Selbstmörder fliegen. Yeah, bam! Können ja auch so einen Weg fliegen. Gut, das ist er also, der i30N Performance, das ist die Front. Die zivile Version vom äh, i30, also der i30, den gibt es in fünf Ausstattungslinien. Die beiden Performance-Modelle stellen quasi ihre eigene Ausstattungslinie dar, wobei der Unterschied zwischen dem i30N und dem i30N Performance da nicht ganz so groß ist. Äh, wenn wir uns das mal angucken im Vergleich zum zivilen i30, finden wir erstmal ganz unten die rote Linie. Die sitzt an der schwarzen Frontlippe und der ganze Stoßfänger ist natürlich nochmal ich immer nachgeschärft. Also ein bisschen schärfer gemacht, ein bisschen aerodynamischer und so ein bisschen sportlicher wirken. Der Grill ist schwarz und beim i30N Performance haben wir hier die Schikane oder auch das N halt im Grill nochmal verewigt. Zudem haben wir hier seitlich Lufteinlässe und die sind nicht fake, sondern die sind tatsächlich da und haben auch einen Sinn. Die kühlen nämlich die Bremsen hier beim i30N Performance. Zudem, der normale i30 kommt standardmäßig mit Halogenscheinwerfer. Ne? Gelbes Licht. Der i30N hingegen, der hat immer serienmäßig die Voll-LED-Scheinwerfer dabei. Die kann man beim zivilen, I30N, äh, beim zivilen i30 optional nachrüsten, aber nur in den drei oberen Ausstattungslinien. Und genau diese Scheinwerfer zeigen wir euch jetzt einmal in der abgedunkelten Halle. In der abgedunkelten Halle gehe ich jetzt auf das Fahrzeug zu. Und entriegel das mal. Vorne und hinten geht das Licht an. Und auch die vorderen Türgriffe sind von innen beleuchtet. Und da sehe ich auch schon, mich empfängt fängt die Einstiegsbeleuchtung hier im Auto. Das steige ich mal ein. Ups. So, und äh, ich starte auch sofort den Motor. Damit wir mal sehen, was hier abgeht quasi, also die ganzen Schalter sind blau beleuchtet, zumindest die regulären Schalter, auch rund um den Schaltknopf, das gilt auch für das Lenkrad und die Tür, das Cockpit sieht dann so aus im Dunkeln und ich stelle fest, dass wir hier keine Ambient-Beleuchtung haben, das ist halt das Display vom Infotainment-System. Ja. Aber hier auch die Schalter am Lenkrad, damit man sie besser treffen kann, sind beleuchtet. Der Lichtschalter befindet sich auf der Autolichtstellung und ich starte jetzt mal den Motor. Das ist also das ganz normale ablendlicht So sieht das Standlicht aus. Normal Ablendlicht, aber diesmal nicht in Autofunktion. Kann ich auch wieder zurückstellen und dem linken einmal betätigen. Dann ist das hier Lichthupe. Und das ist Fernlicht, und verdächtig gelb aus und mehr kann ich nicht machen, weil Nebelscheinwerfer gibt es nicht. Die Farbe unseres Testwagens, die nenne ich persönlich Babyblau, Hyundai nennt sie Performance Blue Uni. Kostet Trotz Uni, also keine Metallic-Lackierung, kostet die äh, 590 Euro Aufpreis. Beim i30N bzw. N Performance habt ihr sechs Farben zur Auswahl. Wenn ihr euch für Rot entscheiden solltet, müsst ihr nichts extra zahlen. Äh, dazu im Vergleich die zivile Version, da gibt es elf verschiedene Farben. Wir haben hier eine Bodenfreiheit von 13 cm, wobei der i30N 4 mm tiefer steht da steht als äh, die zivile Version und beim N Performance sind es gar 8 mm. Der i30N kommt serienmäßig mit 18 Zoll Felgen, der i30N Performance mit 19 Zöllern und das sind die und auch für den äh, i30N gibt es nur Einsatz Felgen, äh, zumindest von Hyundai. Wenn ihr andere Felgen haben wollt, dann bitte gerne aus dem Zubehörhandel. Ähm, beim i30N Performance haben wir hier äh, auch eine rote Bremssättel mit dem N oder der Schikane drauf und hinter den Alufelgen sehe ich Bremsscheiben, die sind innen belüftet und haben Durchmesser von 345 cm vorne und 314 cm hinten. Und natürlich, wenn man jetzt die Flucht sich hier nochmal anguckt, da hinten ist ja auch nochmal das N im Seitenschweller untergebracht, natürlich hat er äh, auch noch einen anderen Schwellersatz bekommen als die zivile Version. Dass wir hier ein schwarzes Dach haben, hat nichts mit N End oder N Performance zu tun, sondern einfach, dass wir das Glasschiebedach hier bei unserem Wagen haben, gibt es auch optional für den i30N bzw. i30N Performance. Oben drauf haben wir eine kleine Heißfischflosse als Antenne und dann mal so einen sportlichen äh, Spoiler. Ne? So breit ist er gar nicht, kann kein SUV das Wasser reichen, ist aber deutlich aerodynamischer geformt, soll wahrscheinlich ein bisschen mehr Anpressdruck bringen. Und was ich auch sehr schön finde, ist diese als Dreieck geformte äh, dritte Bremsleuchte. Das haben Sie schön gemacht, oder Tobi? Ja, Tobi nickt auch, definitiv. Gut, äh, Rückleuchten hat der Wagen auch, zweigeteilt durch die Kofferraumhaube. Der obere Bereich in Rot gehalten, wird von LEDs befeuert. Der untere Bereich in Weiß gehalten, da sind normale Glühbirnchen am Werkeln. Und auch hier unten haben wir normale Glühbirnchen. Was fahren wir nochmal? Den i30n, Performance hat da nicht mehr aufs Heck gepasst. Und der zeichnet sich unter anderem auch durch die geänderte Heckschürze aus im Vergleich zur zivilen Version. Wir haben hier auch noch einen angedeuteten Diffusor und auch wieder das Rot. Das Rot von vorne wird hinten halt auch nochmal aufgegriffen und sehr präsent ist dann auch die doppelflutige Auspuffanlage. Der Lichtschalter befindet sich auf der Autostellung. Ich starte den Motor mal. Vollständigkeit halber das ist Standlicht. Abländlicht, wieder zurück auf Auto, hier sind die Nebelschlussleuchten auf beiden Seiten, zwei Stück, sehr löblich, kann ich auch wieder ausstellen. Das ist hier die Bremse, oben schön mit dem Dreieck und was kann ich noch machen, den Rückwärtsgang einmal anlegen, auch hier habe ich zwei Rückfahrscheinwerfer. auch das finde ich hervorragend und dann bleibt es mir noch zu blinken, die eine Seite, die andere Seite und auch noch mal den Warnblinker und äh, damit habe ich alles durch. Auf, dem, auf der Rückseite des Schlüssels hat Hyundai diese n schikane auch noch mal verwirklicht und das Hyundai-Logo. vorne haben wir drei Schaltflächen, nämlich verriegeln, entriegeln und den Kofferraum entriegeln. Ich ähm, verriegel das Fahrzeug mal, Spiegelklappen sich an. Schlüssel bräuchte ich jetzt gar nicht, weil wir äh, bei dem N performance äh, serienmäßig auch äh, Keyless Go haben. Also brauche keinen Schlüssel, zumindest nicht in der Hand oder ich muss das Auto nicht mit der Funkfernbedienung fair bzw. entriegeln. Ich habe ja hier aber das Fenster offen, mal sehen, ob ich das über den Schlüssel schließen kann. Ich verriegel das Fahrzeug mal, drücke den Verriegelungsknopf nochmal und halte den gedrückt. Ja, und da geht das Fenster zu. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal rückwärts bzw. ob wir die Fenster auch öffnen können. Dem ist auch so hervorragend. Alles richtig gemacht, Hyundai. So wollen wir das doch sehen. Äh, genauso wie diese M-Einstiegsleiste. Wir haben ein sportliches Fahrzeug mit 13 cm Bodenfreiheit und äh, Sportsitzen. Ich habe eben vor euch ausgemessen, vom äh, Boden bis zur Sitzwange hier in der Mitte des Sitzes haben wir eine Höhe von 56 cm zu überbrücken. 54 cm meine ich natürlich und äh, die Sitzwange ist dann wieder 8 cm hoch, danach geht es also ein Stück weiter runter, aber weder beim Ein- noch beim Aussteigen hatte ich hier Probleme und äh, auch nicht beim Schließen der Türen. Herzlich Willkommen im Innenraum vom i30n Performance und ich bin schwuuiuiui äh, mal eben nach Bielefeld äh, transformiert worden. Ähm, ich stehe hier in der Kraxer Straße. Ja, aber darum geht es nicht, sondern es geht äh, darum, dass ich euch hier die Materialien erstmal präsentiere im Innenraum äh, von dem schnellen I30. Und ich fange auch einfach gleich an. Wir haben hier äh, eine weiche Oberfläche, ich sage ja immer Soft-Touch dazu. Im hinteren Bereich ist dann aber da dann nochmal harter Kunststoff verbaut. Das Weiche zieht sich aber hier komplett durch. Und... Ähm, bis zu dieser Kante, Darunter ist dann nämlich wieder äh, harter Kunststoff angesagt und das ist auch hier weiter, das Handschuhfach ist hart, an der Seite haben wir eine harte Oberfläche und der ganze Mitteltunnel, das ist ebenfalls harter Kunststoff. Ähm, das Infotainment-System ist hier mit hochglänzend schwarz eingefasst, Ja, muss ich nicht viel zu sagen. In der Tür haben wir oben auch eine weiche Oberfläche, und äh, die bleibt auch weich hier, auch die Armablage, dann äh, hier haben wir wieder harten Kunststoff und im unteren Bereich auch das ist harter Kunststoff. Die A-Säule ist äh, nicht nur mit Stoff bezogen, sondern das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, sogar ein bisschen äh, aufgeschäumt darunter. Und äh, das gilt auch fürs Dach, auch hier Stoff und so eine leichte Stromstoffschicht darunter. Ja, Hyundai hat ja jetzt keinen Premium-Anspruch, trotzdem die Materialien hier in, Performance, in der Performance-Version sind auf jeden Fall äh, ganz anständig. Vergessen zu erwähnen, dass das Lenkrad natürlich auch mit Leder bezogen ist. Hier an den äußeren äh, Griffflächen ist es perforiert und äh, wir haben Alcantara-Sitze. Ne? Außen Alcantara, äh, Quatsch, in der Mitte Alcantara und hier, das ist dann eher Kunstleder, sage ich mal. Was das Platzangebot angeht, ich gucke noch mal vorsichtshalber. Mache ich dafür Strom? Ne, ich sitze schon ganz unten. Und ähm, wir haben hier das äh, Schiebedach. Vielleicht sollte ich das einfach mal aufmachen, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Licht. Äh, so ganz auf wollte ich eigentlich nicht, sondern nur so ein bisschen. Ähm, zwischen meinem Kopf und dem Himmel passen hier, hallo, ah, mit dem Schiebedach äh, passt keine ganze Faust, sondern, ja, noch nicht mal wirklich eine flache, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja 1,80 Meter groß und auch kein Sitzriese, also da ist man schon eingeschränkt. Wenn das Schiebedach offen ist, geht es nach oben natürlich ein bisschen besser, aber... Ähm also wenn der Sonnenschutz nicht da ist. Man ist hier schon ein bisschen eingeschränkt, was die Kopffreiheit angeht. Wo mir, wobei mir das beim Fahren halt überhaupt nicht aufgefallen ist. Zwischen den Sitzen haben wir einen Abstand von 22 cm. Das ist auf jeden Fall ordentlich und entspricht, entspricht auch der Kompaktklasse. Meine Herren! Jetzt aber mal ordentlich hier. Ähm, die Windschutzscheibe ist auch nicht wahnsinnig nach vorne gezogen. Trotzdem haben wir hier ein recht großes Armaturenbrett, was dann den innenraum äh, optisch zumindest noch ein bisschen größer erscheinen lässt wir sind hier auch hin und wieder mit zwei leuten drin gefahren und ich kann euch sagen beengt fühlt man sich hier nicht die mittelarmlehne ist allerdings nur für einen arm gut ne? also da müsste man sich jetzt schon sehr an die seite drücken ähm, um hier zwei arme drauf zu kriegen muss aber auch nicht sein gut die ergonomie bzw. wo sind welche schalter das möchte ich euch jetzt zeigen hier oben aufgesetzt, thront das Infotainment-System. Da haben wir äh, Kurzweiltasten und Funktionstasten, zwei Drehregler. Äh, mit dem kann ich, wenn ich hier im Navigationssystem bin, auch zoomen. Von daher ist erstmal alles, was ich so haben möchte und brauche, irgendwie da. Im unteren Bereich dann zwei Lüftungsdüsen. kann ich hin und herstellen, hoch und runter und den Luftstrom hier mit dem Drehregler regeln. Das gilt auch für die äußeren ähm, Lüftungsdüsen. Auch hier hoch, runter, links, rechts und ich habe nochmal die Möglichkeit, den Luftstrom zu regeln. Ähm, zwischen den äh, Lüftungsdüsen der Warnblinkschalter und hier dann auch nochmal so ein SD-Kartenslot, wobei da natürlich dann die Daten vom Infotainment-System drin sind. Noch eine Etage tiefer, ein paar Warnleuchten und die Zentralverriegelung. Ich glaube, die habe ich eben aus Versehen gedrückt. Jetzt äh, gebe ich hier noch mal ein bisschen äh, Zündung, oder auch besser, ich mache mal den Motor eben einmal an. So sieht die äh, Lüftung aus oder die Klimaanlage, Klimatisierung von dem Fahrzeug. Ja, also sind mehrere Möglichkeiten und die pustet aber auch gleich wieder. Dann äh, links und rechts neben dem Schaltknauf haben wir die Sitzheizung, die Lenkradheizung, ESP kann ich in Sportmodus schalten, statt Stopp deaktivieren und die Parkpiepser kann ich hier deaktivieren. Dann gibt es ein Multifunktionslenkrad Hinter dem Lenkrad dann Scheibenwischer auf der rechten, also der Schalter für den Scheibenwischer auf der rechten Seite für Scheibenwischer vorne und hinten. Auf der anderen Seite der Lichtschalter. Also ich kann hier durch Drehen wirklich das Licht schalten und auch die Nebelschlussleuchten aktivieren. Dazu natürlich Blinker setzen, Lichthupe und Fernlicht geben. Ja. Neben dem Lenkrad links haben wir dann zumindest ein Taster hier für den Spurhalteassistenten und in der Tür, in der Verlängerung erstmal die Speicherplätze für die Sitze, die sind ja elektrisch. Und dann hier vier elektrische Fensterheber, die Sperre für die Kinder hinten und die Spiegelverstellung. Ja. Spiegel kann ich auch anklappen. Sieht dann so aus. Ja. Und das war es auch im Großen und Ganzen. Ich denke, alles selbst erklären und keine großen Überraschungen oder Hindernisse, was ich euch eben nicht gezeigt habe, ist der Startknopf. So, ich den manchmal vergesse. Der ist hier neben dem Lenkrad angebracht. Und der piept halt immer, weil ich sowohl das Schiebedach offen habe, als auch die Fenster, damit ich hier so ein bisschen äh, Klimatisierung habe. Das ist nämlich ganz schön warm draußen. Oh, ich bin nicht am ne? Alles gut. Ja, Rundum. Passt soweit. Dann kann ich euch sagen, dass wir hier eine manuelle Gurthöhenverstellung haben. Die Länge der Gurte präsentiere ich euch natürlich auch. Ja, ein bisschen schwergängig. Das war es aber auch schon. Wobei das so natürlich gar nicht so wenig aussieht. Passt also. Ich sitze hier auf einem neu entwickelten Sportsitzen. Die hat die Hyundai eigens für den i30N bzw. den i30N Performance entwickelt. Ich persönlich finde die sehr angenehm. Die haben auf der einen Seite ausreichend Seitenhalt, wenn man sportlich fährt, sind aber jetzt auch nicht so brutal wie Schalensitze, sondern man hat eine ganze Menge Komfort auch in den Sitzen, kann auch lange Strecken hier drin sitzen, ohne irgendwie, dass es weh tut. Die Sitze sind elektrisch zu verstellen, vor und zurück natürlich, kann ich vorne anstellen, hinten anstellen, den Sitz im Ganzen hoch und runter fahren. Und äh, die Lehne selbstverständlich verstellen und habe auch noch eine vier Wege Lordosestütze. Also nicht nur rein und raus drücken tut die, sondern ich kann sie auch in der Höhe verstellen. Damit habe ich hier die ganze Batterie erledigt. Äh, die Kopfstützen im Übrigen lassen sich ausfahren und also hier keine integrierten Kopfstützen, sondern man kann die durchaus nach oben stellen. Ja, dann haben wir noch eine dreistufige Sitzheizung für die beiden vorderen Sitze. Heizleistung habe ich glaube ich einmal probiert, ist in Ordnung. Ja ist immer komisch, ne? im Sommer, also wenn es wirklich knacke heiß ist, dann mag man das ja nicht so wirklich ausprobieren, geht aber. Hier haben wir auch äh, den Knopf hatte ich euch eben gezeigt für die Lenkradheizung, die habe ich definitiv nicht ausprobiert, äh, gestehe ich zu meiner Schande. Das Lenkrad ist manuell zu verstellen, das ist der Radius, den ich hier habe. Und ähm, wenn man das Lenkrad sehr tief einstellt, was ja hin und wieder die Leute machen, dann äh, verliert man auf jeden Fall den oberen äh, Bereich des Cockpits. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil da oben halt, äh, zeige ich euch später noch, so eine Schaltempfehlungsgeschichte äh, ist. Ne? Vier LEDs, die dann aufblinken, wenn man da doch wenigstens schalten sollte. Und wenn ich fahre ja eher so ein bisschen tiefer, so kann ich die gar nicht sehen, muss also das Lenkrad durchaus ein bisschen höher einstellen um ähm, das komplette cockpit sehen zu können ja, es handelt sich hier um ein multifunktionslenkrad so sieht das aus hier oben äh, spracherkennung dann haben wir ähm, kann ich durchschalten die medienquellen die lautstärke verändern hoch runter also leiser lauter und durchdrücken auch muten ich kann hier noch mal skippen telefonate annehmen oder beenden und im unteren Bereich habe ich den Drive-Mode-Schalter. Hier kann ich zwischen den unterschiedlichen Drive-Modi hin und her schalten. Auf der rechten Seite hier oben, der Knopf ist für den Bordcomputer, die Wippe auch mit dem Drücken für die OK-Taste. Okay Auf der anderen Seite dann der Tempomat. Also hier kann ich wählen zwischen Speedlimiter und Tempomat. Die Geschwindigkeit setzen, bzw. Resume drücken äh, und die Geschwindigkeit ändern. Dazu habe ich, äh, kann ich das Ganze abbrechen und hier habe ich Nochmal äh, die Taste für den Rev, also die, den Drehzahlangleich, äh, kann ich deaktivieren und aktivieren. Das heißt, äh, wird, soll Zwischengas gegeben werden oder nicht, das kann ich über diese Taste steuern. Und hier unten im Prinzip wie drüben auch Drive Mode ist das im Prinzip, bloß dass ich hier direkt in die Sportprogramme reinschalte bzw. durch die Sportprogramme durchwechseln kann. Ja. Dann vielleicht noch mal einmal hier, ich habe es zwar ansatzweise gezeigt, ein Lederlenkrad, unten allerdings nicht abgeflacht, wohl aber hier mit der Schikane auch noch mal verewigt und an sich ein eher sportliches Lenkrad von, den, von, den, von der Griffigkeit. Und ich finde durchaus, gerade bei sportlichen Fahrzeugen ist das Lenkrad ja äh, gar nicht so unwichtig. Ne? Und äh, das lässt sich hier aber sehr gut greifen, hat eine gute Dicke, also nicht zu dick, nicht zu dünn. Und äh, durch das perforierte Leder äh, bekommt man auch nicht so schnell schwitzige Hände. Auch ganz schön. Vom Lenkrad zu den Spiegeln, die sind eher ein bisschen schmaler. Trotzdem finde ich zumindest, dass man hier den rückwärtigen Verkehr ganz gut im Auge hat. Das gilt äh, auch für den Innenspiegel. Hier habe ich nämlich mit einem Blick die komplette Heckscheibe im Blick und die ist auch nicht so klein sodass ich mit allen drei Spiegeln hervorragend ähm, ja, den rückwärtigen Verkehr im Auge behalten kann. sind den Schulterblick mal über die äh, rechte Schulter, äh, kurz, über die linke natürlich. Äh, die B-Säule ist nicht gerade schlank, aber äh, wenn ich so ein bisschen hin und her kippe, dann ist da auf keinen Fall ein toter Winkel. Bei der A-Säule sieht das so aus. Äh, geht also, hier übrigens die GoPro, mit der ich mich gerade filme, B-Säule ist in Ordnung, zwischen der C und der D-Säule ein klitzekleines Fenster, da hinten haben wir aber schon ziemlich einen Brocken, die D-Säule, da auf jeden Fall ein klitzekleiner toter Winkel, doch da könnte mal so ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger hinterstehen von daher immer schön mit in den Spiegel gucken, dann passiert da nichts. Der Hyundai i30 kommt auch mit einer Rückfahrkamera, dafür muss ich natürlich das Auto einmal starten, und lege den Rückwärtsgang mal ein. Das ist das Bild nach hinten. Wenn ich das Lenkrad drehe, dann bewegen sich die Linien hier auch mit, zumindest die Farbigen, also Gelb und Rot. Blau bleibt stehen und zeigt so in etwa, wie weit man nach hinten fahren kann. Und ähm, ja, das Bild ist ein bisschen matschig, reicht aber auf jeden Fall zum Einparken. Ist hier noch eine Funktion hinter? Ne, das war es auch schon. Kann ich den Motor nochmal ausschalten? Und hier auch mal eben so tun, als wäre ich äh, gerade erst eingestiegen. Denn jetzt möchte ich euch natürlich das Cockpit einmal präsentieren. Ja, man glaubt es immer kaum, ich habe den Wagen extra nochmal bewegt, damit ich hier keine Spiegelung auf dem Display habe. Real sehe ich die nämlich nicht, wohl aber durch die Kamera. Ich starte den Motor jetzt einfach trotzdem mal. Ganz viel Blink-Blink passiert hier gerade. Und ich habe hier den äh, Drehzahlmesser auf der linken Seite, da ist auch nochmal das N oder die Schikane abgebildet. Äh, bis 8.000 Umdrehungen geht der, bei ähm, 6.750 fängt der rote Bereich an. Und äh, was ganz schön ist, das passt sich auch so ein bisschen an, seht ihr nachher nochmal beim Fahren, ist der Motor kalt, äh, dann ist der rote Bereich halt ein bisschen größer. Unser Motor ist aber nicht kalt, sieht man da unten drin, der ist durchaus warm gefahren jetzt bei 90 Grad. Ähm, Schalter sind... Äh, Quatsch, die Zeiger sind im Übrigen rot. Ist ja auch noch mal so ein bisschen die Sportlichkeit unterstreicht. Auf der anderen Seite dann der Tachometer. 250 können wir fahren, bis 300 ist er ausgelegt. Und darin eingearbeitet äh, die Tankanzeige, bei der man manchmal denkt, sie wäre kaputt, weil sie halt sich so schnell bewegt. Ne? <lacht> ist man ja gar nicht gewohnt. Gut, dann in der Mitte äh, dazwischen halt der äh, Bordcomputer. Das N steht für Neutral, wenn ich jetzt den ersten Gang einlege, dann wird er mir da auch angezeigt. Oh, jetzt habe ich das auch noch angeführt. Oh, wie peinlich ey, lassen wir das doch einfach mal. Und fahren wieder zurück, weil jetzt seht ihr das hier auch mit dem Spiegel, irgendwie vertrackt das ist. Na, noch ein Stückchen, so, nein. So. Jetzt kann man gut sehen. Ich ähm, habe hier also ähm, oben die Ganganzeige und die Reichweite, die ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil da äh, sich doch eine ganze Menge tut. Im unteren Bereich, ähm, äh, über dem Strich das REF, ist halt äh, Zwischengas ja oder nein. Das kann ich hier also auch deaktivieren. Dann äh, unter dem Strich das Tempolimit und äh, die Außentemperatur und die Kom äh, Komplettkilometerleistung. Dann sind wir hier schon im Bordcomputer drin. Fahrtinfo, wir haben also, ihr seht das, vier unterschiedliche Ansichten. Neben dem KMH sind ja so vier Strichlein. Fahrtinfo, das bin ich gerade gefahren. Äh, 1125 Kilometer sind wir mit dem Fahrzeug jetzt gefahren, haben einen Durchschnittsverbrauch von 13,8 Liter. Und äh, das ist der momentan Verbrauch. Dann kann ich noch weiter schalten, Quatsch-Navigationsanzeige, die Assistenzsysteme und hier die unterschiedlichen Einstellungen, die es noch gibt. Und weil ich ja weiß, dass hier doch einige Leute interessiert sind, was gibt es da so, hampel ich da zumindest einmal kurz durch, damit ihr einen Eindruck habt. Beleuchtung, ja, gibt es alles. Begrüßungston habe ich schon ausgestellt. Und zurück. Serviceintervall Intervall brauchen wir nicht? Kann man noch einiges einstellen und äh, das war es dann auch schon hier vom cockpit schalte ich den motor mal wieder aus und äh, das schiebedach hatte ich ja schon erwähnt also ein großes panoramaglasdach da schiebt sich die vordere hälfte über das hintere glas das ist die maximale Öffnung die wir haben vorne haben wir so einen Kamm, der sich aufstellt natürlich kann ich das äh, aber auch wieder schließen und hinten einfach nur anstellen. Ups. Allerdings ist das hier irgendwie, ja jetzt hat sich die Zündung mal verabschiedet. So, ist es jetzt nur hinten der Spalt offen, da muss man aber irgendwie vernünftig drücken. Ich weiß natürlich, doch also einfach drauf drücken, dann wird es nur aufgestellt. Und äh, wenn ich vor- und zurückschiebe, dann wird es halt geschlossen und geöffnet und wenn ich drücke, dann kann ich das auch wieder anhalten alles. Ja, lassen wir doch jetzt mal einen Augenblick offen, weil mir gerade so ein bisschen warm wird. Das Schiebedach werde ich auch glaube ich gleich bei der Fahrt nochmal aufmachen und äh, was noch fehlt ist natürlich der Warnblinkschalter, obwohl ich ihn euch schon gezeigt habe. Der ist vorbildmäßig angebracht. Hier in dieser Flucht muss er sein, er darf nicht zu klein sein, da ist er. Ein rotes Dreieck, was wünscht man sich mehr? Das leuchtet auch so ein bisschen, das schimmert im Dunkeln, also alles perfekt, alles richtig gemacht. Was noch fehlt, ist jetzt der Hupencheck. Und so hört sich die Hupe im i30N an. <lacht> Da bin ich dann auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagen-Check, so nennen wir das ja hier, wenn wir euch die ganzen Ablagen in dem Fahrzeug zeigen. Äh, na, wie kann ich das Fahrzeug im alltäglichen ähm, äh, Gebrauch nutzen? Und äh, ich fange wie immer an bei den Türtaschen. Da habe ich schon was vorbereitet, nämlich zwei Flaschen eingesteckt, einmal hier die 1,25 Liter Flasche, die passt hier locker rein, also wird wahrscheinlich auch eine 1,5 Liter Flasche reinpassen und im vorderen Bereich kann man sogar noch einen halben Liter unterbringen, wenn man dann möchte, im hinteren Bereich übrigens auch, das ist auch nochmal ein Staufach, das ist von den Türtaschen auf jeden Fall sehr angenehm hier für viel Trinker, ne? alkoholfrei natürlich. Die Griffschale hier, die ist unten dann auch noch mal rutschfest ausgekleidet. Also auch hier kann man ein bisschen Kleingeld reinwerfen. Dann im oberen Bereich passiert erstmal gar nichts. Erst wieder hier unten. Hier haben wir äh, tatsächlich einen Zigarettenanzünder, auch wenn kein Aschenbecher. Äh, ein 12 Volt Anschluss ist das natürlich auch. Ne? Bis 180 Watt belastbar. Also denke ich, ist der genauso belastbar. Auch in ein, ein USB-Anschluss. Zudem hier die Fläche, wo ich mein Telefon liegen habe. auch Rutschfest ausgekleidet und das ist äh, zum induktiven Laden. Hier ist der QI ne, und zack, die Leuchte an und mein Telefon wird auch geladen. Natürlich ist induktiv laden nicht ganz so schnell wie äh, kabelgebundenes Laden, aber ich finde es eigentlich immer ganz lässig, das Telefon da kurz reinzuwerfen. Auch bei kurzen Strecken kriegt es dann immer noch mal so ein bisschen Strom. Ja, dann äh, hinter dem. Äh, Schaltknauf erstmal hier, Handbremse ist klar, ne? manuell das Ganze, braucht man ja unbedingt im Winter so als sportlicher Fahrer. Die Getränkehalter haben ja, zumindest vorne zwei Abstandshalter, also hier sind auch Löcher, ich weiß nicht, ob da irgendein Tester das kaputt gemacht hat oder ob die einfach fehlen. Der halbe Liter passt auf jeden Fall hier gut rein, kippelt ein bisschen, wird aber gehalten, im hinteren Bereich sieht das nicht so aus. Jetzt nehmen wir nochmal die Literflasche, die kann ich zumindest, also 1,25 Liter Flasche, kann ich hier reinstecken, aber so richtig gehalten wird die auch nicht. Von daher denke ich, mit den Abstandshaltern würde das hier wahrscheinlich für den halben Liter auch nochmal passen. Die Armablage, die kann ich nicht verstellen, sondern nur aufklappen und wenn ich da reingucke, habe ich hier, ach da ist der Aschenbecher, ja. der Aschenbecher, hier meinen Schlüssel habe ich da reingelegt, reingeworfen. Und das war es auch schon. Im hinteren Bereich ist auch nichts zu sehen. Dann sind wir auch schon beim Handschuhfach. Ein äh, klein wenig Bordmaterial. Dann hier nochmal so ein Zettel von äh, Hyundai. Äh, beleuchtet ist das Fach, aber sonst gibt es halt keinen Schnickschnack. kann ich die Sachen also wieder reinwerfen und äh, das Fach zudrücken. Die äh, Sonnenblende hier. Hoppla hat einen Make-up-Spiegel, der so manuell beleuchtbar, äh, also, ähm, beleuchtet ist. Ich muss also den, die Leuchte anstellen, wenn ich mich hier beleuchtet sehen möchte. Sobald ich den zuklappe, die Sonnenblende, ist das Licht aber wieder aus, also ist so halb manuell. Hier daneben dann nochmal so ein Cliphalter. Und äh, die Sonnenblende kann ich natürlich zur Seite drehen, als seitlichen Sonnenschutz. Da bleibt aber hier hinten immer noch so eine Handbreit. Platz, weil ich die auch nicht nach hinten ziehen kann. Dann haben wir hier äh, Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer. Und wenn ich die Tür aufmache, seht ihr, ist das auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung, dazwischen halt der Schalter für das schiebedach Und hier vorne haben wir noch ein Brillenfach, wo ich auch eine recht große äh, Sonnenbrille reinkriege. Zack, fertig. Und das war es auch schon. Ah nee, gar nicht wahr. Äh, ich noch mal, bin immer irritiert. Hier äh, haben wir nämlich gar keinen Haltegriff. Auf der Beifahrerseite ist aber durchaus einer und auch an den hinteren Türen. Ja, jetzt habe ich euch aber auch alles gezeigt. Die dritte Einstellung hier von der vom Fahrersitz, da zeige ich euch einmal das Infotainment-System. Ich bin ja neulich erst Kia Seat gefahren, das ist so ähnlich, darum bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Mache ich das mal, ja, natürlich mache ich das für die Interessenten von diesem Auto hier halt. Also ich habe erst mal, hier gehe ich mal auf den Homescreen, da sehe ich immer das Infotainment-System, habe hier unterschiedliche Schnellwahl-Tasten, alle Menüs zum Beispiel, aber auch N-Mode. Das ist also äh, die Sportlichkeitsgeschichte, kommen wir gleich noch zu. Fangen wir mal an mit alle Menüs: Telefon, Informationen, Android Auto und Apple CarPlay werden halt über äh, kabelgebunden unterstützt, an USB-Anschluss, Kurzanleitung, Radio, Medien, aktueller Standort, hier brauche ich eigentlich ja alles vorlesen, ne? und mein Menü. Fange ich also nochmal an hier mit dem N-Modus. Das sind alles wieder Schaltflächen. Hier kann ich im Prinzip den individuellen Modus anpassen. Ja. Wenn dann das Auto zumindest an ist, mache ich das halt nicht. Ja, ja, ja. Also Motor kann ich einstellen zwischen Normal, Sport und Sport Plus. Die ähm, Drehzahlangleich kann ich ausstellen. Normal, Sport, Sport Plus. Eigentlich brauche ich das auch nicht erklären. Ne? Ähm, das Differential kann ich ähm, steuern und den Auspuffklappen, also den, den Auspuffsound. Wir haben ja hier beim i30N Performance äh, eine Klappensteuerung im Sportauspuff nochmal. Ja, das war der Antrieb und dann gibt es das Fahrwerk auch nochmal, sprich Radaufhängung. Auch da habe ich drei Einstellungsmöglichkeiten. Die Lenkung. Auch hier und hier auch mal noch mal ganz schön gesehen äh, zu sehen die servo unterstützung ist nicht hier oben am lenkrad sondern unten am lenkgetriebe angebracht und äh, das esc auch da habe ich drei einstellungen und das ist alles der custom also der, der, das individuelle oder individual fahrprogramm dann kann ich hier äh, beschleunigung start stopp äh, habe ich ja also was zum starten beschleunigen okay Null auf irgendwas misst er dann hier. Die G-Kräfte kann ich mir anzeigen lassen. Und der speichert auch, was er da so bisher erfahren hat. Den Turbo kann ich mir anzeigen lassen. Die Kennlinien, äh, Drehmomentkurven und äh, die Leistung. Da gibt es dann immer lustige Diagramme halt. Vielleicht zeige ich das nachher bei der Fahrt noch mal. Gut, Telefon ist auch klar. Ist jetzt hier nicht verbunden, meine ich. Äh. Informationen, Verkehrsinfo, da brauche ich aber äh, Internet für. Android Auto ist auch klar. Kurzanleitung überspringe ich. Das Radio, wir haben also hier DAB, FM oder Kurz, äh, Kurzwelle, ist das überhaupt Kurzwelle? Nee, Langwelle, ach was weiß ich, AM auf jeden Fall, meine Herren, das ist schon so lange her, ne? kommt ja eh nichts. Äh, habe hier Favoriten, die ich anlegen kann, habe eine Listenfunktion wo ich mir die äh, richtigen Sachen äh, suchen kann, kann natürlich Scannen und Verkehrsfunk an- und ausstellen. Dazu gibt es dann immer noch so ein Untermenü, unter anderem mit dem audio Hier habe ich den Fader, die Lautstärke, ne, wenn wir was kommt. ein Equalizer gibt es auch noch, den setze ich mal gleich wieder brav auf 0. Äh, die Lautstärke hier und das war es dann auch schon. Und Tastentöne konnte ich noch äh, steuern. Nee, da will ich hin. Zurück. Radio, Medien ist hier im Moment nicht aktiv. Aktueller Standort ist klar. Das ist hier äh, einfach nur, wo bin ich gerade. Und hier kann ich jetzt auch sagen, äh, Route. Ich habe ein Ziel. möchte eine Adresse eingeben. Und zwar in Bielefeld möchte ich in die... Werther Straße und zu Hausnummer 42 als Ziel festlegen, also zeigt mir einmal an, wo das sein könnte oder wo das ist und jetzt hat er die Route berechnet, ich brauche nur noch Start drücken und dann geht es los. Wenn ich die Route jetzt abbrechen möchte, genau so über Route, Route abbrechen. Jetzt haben wir hier noch einen Knopf Spracherkennung, was macht der? Geht also nur für Android Auto und Apple CarPlay. Dann vielleicht nochmal einen Kompass kann ich mir hier anzeigen lassen. Das war die 3D-Ansicht, geht auch 2D nach Norden und so weiter. Das kann ich hier also auch umstellen, kann mir die Navigationslautstärke nochmal einstellen und kann sagen, soll das immer auto-gezoomt werden oder möchte ich das manuell machen. Auto, meistens weiß er ja, was er da tut und weil ich vergessen habe ein kabel einzustecken muss ich das gleich noch mal nachdrehen an dieser stelle mal erstmal schluss ich habe jetzt noch mal mein telefon hier per kabel gebunden dann springt auch gleich das apple carplay menü an und habe hier unser bekanntes lied das ist jetzt mal auf zimmerlautstärke hier Das Ganze nochmal und kann euch sagen, dass ich den Klang gar nicht mal schlecht finde. Also der Bass hat durchaus Druck. Die Höhen sind klar, die Mitten äh, könnten noch ein bisschen mehr Dynamik vertragen. Aber jetzt in einem Null, äh, in einem, ich habe den Equalizer auf Null gestellt, hört sich das schon gar nicht so schlecht an. Vor allen Dingen überschlägt sich nichts, da bin ich ja schon immer froh. Also bei Fernost hat man ja oft, äh, ich zumindest, das Vorurteil, ähm, ja ne, die übersteuern immer schnell. Aber ist hier gar nicht so gegeben und ähm, das System finde ich gar nicht schlecht. Würde ich eine Schulnote und eine glatte 3 geben. Ob nun Hot Hedge oder normaler Hedge, ich bin ja immer sehr interessiert, wie viel Platz man auf der Rücksitzbank hat, bei so einem kompakten, gerade wenn der sportliche Sitze hat, ist ja immer die Frage, wie viel Platz bleibt wirklich den Passagieren im Fond und das möchte ich euch gerne präsentieren. Hinten hat man erfahrungsgemäß oder sitzt man erfahrungsgemäß ein bisschen höher als vorne, darum ist der Einstieg hier für den alten Jan noch ein bisschen angenehmer und äh, auf dem ersten Blick habe ich zumindest... Ansatzweise Beinfreiheit. Ja, jetzt sitze ich im Fond und wie ich schon sagte, Beinfreiheit, die ist durchaus gegeben hier. Ich habe ein bisschen Probleme, meine Füße komplett unter den Fahrersitz zu schieben. Der ist ja auch ganz runtergelassen. Aber hier bis zum Spannen bekomme ich meine Füße unter den Sitz. Mehr muss ich eigentlich auch nicht, weil ich trotzdem noch, selbst wenn ich mich so ein bisschen vorbeuge, genug Platz habe. Ich bin aber auch nur 1,80 groß. Der Fahrersitz ist auch ebenfalls auf mich eingestellt mit 1,80 m Körpergröße. Ähm, so sind hier halt die Platzverhältnisse. Aber ist ja nicht ganz unwichtig. Wife ne? Acceptance Faktor, sage ich mal. Du Schatz, ich habe ein tolles Auto. Da muss das ja auch hinten irgendwie passen. Wenn man zumindest einen Kinderwunsch hat oder sogar schon Kinder hat. Ja... Ähm, die Materialien prüfe ich einmal, das ist aber hier hinten genauso wie vorne in der Tür, da ist also kein Unterschied auch und hier und auch hier hinten sitze ich zumindest auf den äußeren Sitzflächen auf Alcantara und in der Mitte ist halt das Kunstleder. Ich rutsche jetzt einmal hier rüber. Und gucke mal, ich bin aber mit beiden Oberschenkeln über den Alcantara-Sitzflächen hier schon. Von daher drei Personen meiner Größe hier hinten. Das wird eher eher eng. Ja. Und das Rückenteil ist auch ziemlich hart und auch das Brötchen ist ein bisschen härter als die äußeren Sitze, die so ein Hauch von ausgeformt sind. Und allein durch das Alcantara habe ich hier hinten natürlich auch so ein bisschen Seitenhalt oder rutsche zumindest nicht so rum. Was die Kopffreiheit angeht, äh, auch hier hinten, ich sitze ja hinten immer noch höher als vorne, äh, ist das natürlich nicht üppig mit der Kopffreiheit. Ja, Auch hier passt die flache Faust schon nicht mehr hin, das sind eher, ist eher so eine Hand, die ich noch zwischen meinen Kopf und den Himmel bekomme. Ähm, aber ich kann zumindest leicht die Kopfstütze erreichen und auch wenn ich mich zur Seite drehe, stoße ich hier nicht gleich in den Dachholm. Das ist also durchaus alles noch im Rahmen. Was äh, die Kinderchen angeht, ähm, wir haben Isofix-Halterungen hier hinter so kleinen Klappen, die sich äh, wegdrücken lassen. Die Klappen bleiben also im, äh, am Auto, verschwinden nicht. Ne? Die Gurtpeitschen sind starr, so sollten kleine Kinder also auch keine Probleme haben, sich selbstständig anzuschnallen. Und die Gurtlänge hier hinten, gucken wir uns natürlich auch einmal an. Vorne war es ja schon nicht üppig. Ah, hinten haben sie aber durchaus längere Gurte zur Verfügung gestellt. Da sollten also weder Babyschale noch... Ich ähm, mag nicht so richtig aufräumen, wenn hier wieder... Äh, also weder sitzen noch Babyschalen äh, sollten hier ein Problem darstellen. Sollte man beides gut anschneiden können. Ja, zu guter Letzt äh, die elektrischen Fensterheber. Die Scheiben versenken sich also hier nicht ganz. Aber gibt es einen Einklemmschutz, eine Automatik gibt es, somit gibt es auch einen Einklemmschutz und der greift auch recht schnell. Also tut jetzt hier nicht weh. Und die Scheiben, das sieht man glaube ich auch jetzt hier ganz schön, sind getönt. Ist ja auch immer noch ganz nett als Sonnenschutz, aber auch als Privatsphärenspender spender hier. Okay, dann können wir uns mal die Ausstattung angucken. Hier in den Türtaschen habe ich Platz für die halbe Liter Flasche, die kann ich in die Mitte stellen oder auch hinten noch rein Vorne das Fach ist äh, zu klein dafür. Den Liter habe ich ausprobiert, bekomme ich hier nicht rein. Auch hier haben wir wieder so eine Griffschale, die unten rutschfest ausgestattet ist. Dann ähm, vorne, die Vordersitze sind hart verschalt, also selbst wenn ich da mal die Knie irgendwie reindrücke, dann merkt der Fahrer das nicht gleich. Hier haben wir dann noch so eine Gepäcknetz. Und können da irgendwelche Zeitungen ablegen. Ja, hier ist gar nichts zu sehen, also kein Stromanschluss und kein äh, Luftausströmer. Wir haben aber zumindest Leseleuchten hier oben an den äußeren Sitzplätzen, einen Haken und natürlich den, den Griff nochmal. Ja. Dann gibt es hier noch eine Mittelarmlehne. Da sind zwei Getränkehalter drin und wenn ich jetzt nochmal einen halben Liter nehme, der kippelt zwar rum, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und hier ist dann auch nochmal so eine klitzekleine Durchlade zum Kofferraum. So, reicht ja auch. Und äh, damit bin ich auch schon durch hier äh, mit, dem, mit dem Fond. Ich fahre nochmal eben das Schiebedach zu. Also, ja, das Schiebedach ja, aber die Verdunklung eigentlich nicht. Geht das denn gar nicht hier? Doch. Also, Schiebedach ist jetzt geschlossen, aber die Verdunklung ist ganz geöffnet. Und so haben die Kinder, wenn sie dann hier sitzen oder die anderen Erwachsenen nochmal einen schönen Blick nach draußen. Ähm, können sich die Häuser schluchten oder halt das Grüne ansehen. Ich möchte euch jetzt gerne den Kofferraum präsentieren. Ich habe hier auf dem Schlüssel auch einen Taster. Da. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug ähm, verriegelt habe, halte ich den einfach gedrückt. Dann geht hier einmal der Warnblinker an und dann kann ich den Kofferraum aufmachen und wieder zumachen. Und dann ist er wieder verriegelt. Dafür die Taste. Der Taster ist auf jeden Fall hier. Der Taster ist hier. Und äh, auch hier nochmal die Rückfahrkamera ungeschützt unterhalb des Logos eingearbeitet. 395 Liter stehen mir hier zur Verfügung. Und die erste gute Nachricht ist, trotz, trotz Hot Hatch und vielen PS passt unsere Ausfahr TV rolle hier hervorragend quer in den Kofferraum. Längst leider noch nicht. Und äh, wo ich gerade dabei bin und hier mein Maßband sehe, was mir irgendjemand freundlicherweise in das Fahrzeug gelegt hat, kann ich euch sagen, dass sich die ein, äh, die, die Ladekantenhöhe auf 72 cm befindet. Und danach, upsie, und danach geht es nochmal gut 11 cm nach unten. Wenn ich die Kofferraumklappe in einer Garage öffnen möchte, dann sollte ich da eine Lichtehöhe von 2,5 Meter auf jeden Fall haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, habe ich noch was vergessen? Nö, ne? Dann können wir uns den Koffer auch mal detailliert angucken. Ja, jetzt seht ihr meinen Schatten, aber es geht nicht anders bei der Sonne. Das ist also der Kofferraum 395 Liter und äh, hier gibt es noch eine Etage tiefer. Das heißt, ich kann den ganzen Boden auch tiefer legen, dann rutsche ich natürlich... Mit der Ladekante auch noch mal runter. Ach, irgendwie will er da hinten nicht. Ja, natürlich auch blöd, ne? wenn man was zeigen will und dann geht es nicht. Soll das denn nicht so? Nein, das soll doch hier hochklappen, oder? Ja. So, jetzt ist aber richtig. Das ist der tiefer gelegte Boden und wir haben eben schon gesehen, darunter ein Reserverad bis ähm, 50 Meilen zugelassen, also 80 Stundenkilometer. Ein Wagenheber ist auch dabei und ein bisschen Stauraum links und rechts haben wir auch noch. In, dieser, in diesem Zwischenboden eingelassen sind dann hier so kleine Tresurösen, vier Stück. Und den Boden darf man aber angeblich nur mit 60 Kilo belasten. Dann haben wir hier an der Seite äh, ein Fach ein bisschen müll drin ist auf der anderen seite ebenso und hier mit zwei bändern befestigt ist dann so ein first aid kit mit allem möglichen drin eine etage höher haben wir einen taschenhaken auf der anderen seite auch daneben 12 volt anschluss und der leistet 180 watt die sichtblende hier der die hutablage das ist ein echtes scharnier dran <lacht> im oberen bereich habe ich aber wirklich nur so eine schlaufe die ich löse und dann beherzt einmal drunter schlagen. Habe ich das falsch gesehen? Ja. Beherzt einmal ziehen. Ich habe jetzt einen Kommentar gekriegt. Darf ich einmal drauf eingehen? Ich würde immer sehr sorglos mit den Sachen umgehen. Gerade mit den Hutablagen. Steht hier ordentlich. Ist aber übrigens auch nur dünne Presspappe. Ähm, wenn ich nochmal gucke. Hier habe ich eine Griffschale. Und da habe ich eine Griffschale. Und das war es aber auch schon. Ja, mehr muss ich zu dem Kofferraum gar nicht erzählen. Ich stelle mich mal hier entspannt, hoppla, haben jetzt einen Gurt dran, da bin ich noch nicht dran gewöhnt. entspannt an den Kofferraum und komme mit meinen 1,80 m doch recht bequem an diesen Haken, um die Rücksitzbank umzuwerfen. Dann habe ich auf der linken Seite 60%, die da fallen und die restlichen 40% fallen hier nochmal. Und jetzt mache ich mir doch nochmal die Mühe und leg den Ladeboden höher, damit man hier schön sehen kann, dass es eine ansatzweise ebene Ladefläche ist, wobei die Sitze dann hinten ein bisschen nach oben gehen. Natürlich messe ich den Kofferraum auch wieder für euch aus. Wir haben hier eine Tiefe im Kofferraum, obere Kante 66 cm, untere Kante 79 cm. Bis zur ungeklappten Rücksitzbank habe ich eine Tiefe von 1,41 Meter und den Beifahrersitz habe ich ganz nach vorn geschoben und kann hier Gegenstände einladen mit einer Länge von 1,73 Meter. An der schmalsten Stelle ist der Kofferraum 1,02 cm breit. Die Höhe bis zum Sichtschutz gebe ich mit 40 cm an die Höhe bis zur Decke mit 68 cm. Und wenn ich den Kofferraumboden eine Etage tiefer setze, dann gewinne ich dadurch 9 cm in Höhe. Insgesamt habe ich hier ein Ladevolumen bei der umgeklappten Rücksitzbank gemessen bis zur Decke von 1301 Liter jetzt zur Verfügung. Und wenn ich die Rücksitzbank umklappe, dann bekomme ich hier auch ein Rennrad rein, ohne dass ich die Räder ausbauen muss. 446 Kilo darf ich zuladen bei unserem I30N Performance. Davon darf ich sogar 80 Kilo aufs Dach verbannen und festhalten. Zumindest laut technischen Daten ist es möglich, eine Anhängerkupplung anzubringen. Die hat eine Schutzlast von 80 Kilogramm und darf Hänger mit einem Gesamtgewicht von 1,6 Tonnen ziehen, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf 700 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zum Fahreindruck hier mit dem Hyundai i30N Performance. 275, nee, machen wir noch mal. 275 PS an der Vorderachse. Ich starte den Wagen einmal. Und das ist jetzt das ganz normale äh, Fahrprogramm. Wenn ich jetzt hier in den Sportmodus schalte, hört man glaube ich, wird das ein bisschen sonorer. Und da pröttelt er jetzt auch so ein bisschen. Ich äh, bleibe jetzt aber erstmal im äh, normalen Modus und äh, wende hier. Das ist Ausfahrt TV. Mit dem sportlichen Auto auf der Kraxer Straße wenden. Ja, keine 12 Meter Wendekreis, trotzdem muss ich hier ein bisschen zurücksetzen. Und äh, gefühlt dachte ich auch, der hätte einen Wendekreis über 12 Meter, wenn ich ganz ehrlich bin. So rein vom Rangieren. Das klappt ja super, die Lenkung äh, hier an der Stelle nochmal gesagt. Wir haben äh, die Servounterstützung am Lenkgetriebe, nicht hier am Lenkrad. Äh, eine Lenkradumdrehung und ein Futzel. Das heißt äh, quasi zwei und eine Viertel von Lenkeinschlag zu Lenkeinschlag. Das geht sich schon mal gut an. Ja, dann... Äh, Hoppla, fahren wir los, wollte ich sagen. Nee, fahren wir nicht los, sondern ich gehe einmal die Drive-Modi durch, die ich habe. Also, Normal, Sport und Eco gibt es. Erstmal als normale Modi. Und das kann ich dann überstimmen über die äh, rechte Taste. Und hier kann ich jetzt zwischen N, also im Sportprogramm, und Custom wählen. Custom habe ich euch gezeigt beim Infotainment-System, was man da alles einstellen kann. Wiederhole ich jetzt an der Stelle nicht, springt einfach nochmal zurück, dann seht ihr das. Ja, jetzt äh, gehe ich mal oder fahre direkt im Sportmodus los. Haben wir auch gesehen. Vielleicht sollte ich da doch noch mal einmal kurz hinschalten, damit ihr seht, äh, was da äh, nicht alles äh, verändert wird. Motor. Drehzahlanpassung, ähm, Differential, Auspuffklang und vom Fahrwerk, Radaufhängung, Lenkung und ESC. Das sind die Parameter, die verändert werden, äh, je nachdem äh, in welchem Programm man gerade unterwegs ist. Ja, Sonntag, schönes Wetter, leere Straße, hervorragend. Und jetzt kann ich mich eigentlich nur blamieren. Schon alleine, weil ich vergessen habe, hier auf den digitalen Tacho zu stellen. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt auch so mit dem Rundinstrument gesehen. Ich mache es gleich auch dem Rückweg einfach nochmal. Komm, so viel Zeit muss sein. Jetzt hier, ich bin immer noch im Sportprogramm. Und ich glaube, da brauchte ich auch nicht groß schalten. Da hat der Leerlauf gereicht der frotzelt also hinten richtig raus und ähm, wenn man das höchstmögliche äh, Außenklangniveau erreichen will, um die Leute wirklich zu schocken, immer äh, bei 5000 Umdrehungen, also bis 5000 Umdrehungen hochgehen und dann das Gas quasi lupfen, äh, dann knallt er hinten einmal ordentlich raus und äh, dann kann man wieder hochgehen. Ich hatte das Vergnügen, das passiv auf der Autobahn zu hören, da bin ich Cabrio gefahren und Tobi den hier und was war es richtig nervig. Und an der Stelle auch nochmal ganz kurz, ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde, aber im Prinzip finde ich das System hier schlecht. Außen laut, innen geht so, hätte ich lieber innen laut, außen geht so. Weil ähm, mittlerweile Lärmbelästigung nehme ich als äh, älterer äh, Bürger ja durchaus ernst und ähm, ja, finde ich halt nicht so toll. Gut, hier ist immer noch alles ruhig. Das war das Zwischengas jetzt auch einmal. Und ihr seht jetzt im oberen Bereich auch, wenn ich anfahre und Drehzahl kriege, die Schaltempfehlungsanzeige. Also wenn, man, wenn die blinkt, sollte man halt schalten. Und da sind wir dann auch schon wieder bei den 100. Ja, und jetzt nehme ich das auch einmal wieder raus. Nee, Kasten will ich nicht, sondern Drive-Mode. Und man merkt richtig, wenn man von dem N-Modus in den Drive-Modus schaltet, wieder in das normale Fahrprogramm, so als ob der Wagen sagt, okay, alles klar, du willst keinen Stress, du willst Ruhe haben. Und dann kann man den Wagen auch schön ruhig bewegen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man zwischen diesem krawalligen Sportprogramm und ähm, dem normalen Fahren einfach, ich will von A nach B, hoppla, hier ist äh, 100, ähm, doch Ruhe hat. Also, dass man den auch normal fahren kann, wenn man einfach wirklich nur mal äh, Strecke machen will und nicht die ganze Zeit dieses äh, Knattern hat und äh, das, das sportlich Tolle, ne? das kann man auch mal nach hinten stellen. Ja, oben seht ihr auch im Display vielleicht Schaltempfehlungen gibt es auch, der sagt also durchaus auch im normalen Fahr Fahrprogramm, dass man effizienter unterwegs sein könnte und in den Eco-Modus gibt es halt auch, ich glaube nicht, dass ich den schon mal benutzt habe, außer jetzt gerade. <lacht> Und äh, Tobi ist mit dem Wagen auch ziemlich viel gefahren, äh, dem ging das glaube ich ähnlich. Eh nicht. Doch, der ist ihn sogar mal äh, gefahren und meint, es wäre ganz komisch gewesen. Genau, auf der Autobahn. Wenn du im Eco-Modus schnell fährst, verhärtet sich das Fahrwerk ja nicht. Apropos Fahrwerk. Das ist ja hier die Fahrwerksstrecke. Ich bin jetzt in Eco, entspricht auch normal. Und Kinder, was haben wir, Restkomfort. Ne? Also das ist schon ein sportlich abgestimmtes Fahrzeug. Aber wenn man im Normal unterwegs ist, hier sind ja jetzt viele Wellen auch drin, da kriege ich relativ wenig von mit. Ne? Klar, der ist trotzdem noch straff und sportlich abgestimmt. Aber man kann ihn durchaus auch, ähm, wenn man normal fährt, äh, ja, sitzt man nicht wie so ein Affe auf dem Schleifstein, sondern... Ähm, alles gut. Ja, die Bremse kann ich sagen, sobald ich Druck aufs Bremspedal lege, fange ich an zu dosieren und ich kann die auch wirklich schön dosieren. Einfach, aber auch wenn ich da mal reinlatsche, dann äh, merkt man auch, dass die Bremse richtig was kann. Also wer damit äh, Ambitionen hat, auch hin und wieder mal auf die Rennstrecke zu fahren, äh, so ein bisschen kann die was. Wobei ich glaube, wenn man jetzt wirklich performancemäßig fahren möchte, sollte man sich dann nochmal überlegen. Aber keine Ahnung. Ich war nicht auf der Rennstrecke und ich habe den auch nicht artgerecht quasi, ähm, bin ich artgerecht gefahren. Äh, somit kann ich nicht sagen, wann das Fading kommt. Aber der hat ja extra nochmal eine Bremsbelüftung hier, der Performance. Von daher ähm, ist das vermutlich schon recht sinnvoll angelegt. Ja, zur Schaltung kann ich noch sagen, wir haben sechs Gänge, manuelle Sechsgangschaltung Die Schaltkulisse fühlt sich auch richtig sportlich an, so, ne? Man sieht es nicht, als aber wäre da noch so ein Alu-Gerippe drunter, wo man schön die Gänge reinhauen kann. Ähm, ich hatte auf der Autobahn zwar mal die Pro äh, das Problem, dass ich in sechsten wollte, aber in vierten geschaltet habe. Ähm, habe ich mich erst darüber aufgeregt, dann aber gemerkt, dass ich äh, so ganz komisch gefahren bin, ne? So, äh, ganz lässig versucht habe, den Gang reinzudrücken. Und ähm, ja, das ist natürlich kontraproduktiv, ne? ja, Lass mich mal hier ein Stück zurückfallen. Und das nur als klitzekleines Beispiel, ähm, dass man mit dem Fahrzeug durchaus Spaß haben kann. Ja. Das GSI Cabrio auch. Und da verließen sie auch schon wieder. War doch ebenso schon leer alles. Gut, das einmal so ein Hochbeschleunigen äh, nehmen wir ja auch immer gerne mit hier bei Ausfahrt TV. Und äh, jetzt aber noch mal das Standardverhalten. auch geil, ein i30N hier schön äh, 100 auf der Autobahn. Ja, ich fahre jetzt 100 kmh in Normal bei äh, 2.200 Umdrehungen im sechsten Gang. Ich höre den Motor durchaus, das ist natürlich auch gewollt, auch wenn ich nur im normalen Modus bin. Ich kann auch hier nochmal einen Sport schalten, dann höre ich äh, zumindest die Auspuffanlage deutlich, denn die ist sehr sonor, hat einen sehr sonoren Klang, also so ein unterschwelliges Brummen, das nehme ich wahr. Und so höre ich es nur ein bisschen halt. Die Windgeräusche sind zu vernachlässigen bei 100. 120 jetzt bei 2800 Umdrehungen, ja jetzt setzen die Windgeräusche langsam ein und auch hier wieder, ich höre den Motor, ich nehme den wahr, aber nur als so sportliche Geschichte, das ist aber jetzt nicht wirklich laut und wenn ich wieder in Sport gehe, dann wird er doch kräftiger, deutlicher zu hören. Während ich jetzt hier gerade die äh, Autobahnspuren wechsle, kann ich noch einen Satz zu Ende bringen, den ich vorhin angefangen habe. Ähm, Tobi hat mir erzählt, ich habe es gar nicht selbst gemacht, aber er ist im Eco-Programm auf der Autobahn gefahren. Idee war halt ein bisschen verbrauchsoptimiert zu fahren, äh, während er Strecke macht. Äh, ist dann aber doch äh, dahin gegangen, dass er wieder ein bisschen schneller gefahren ist und sagte, das war wirklich unangenehm, weil das Fahrwerk halt äh, dann im Komfort steht und äh, gerade bei höheren Geschwindigkeiten möchte man da eigentlich eine sportliche Fahrwerkseinstellung haben. Er äh, hat jetzt nicht gesagt, dass der Wagen rumgeeiert ist, aber ihm war es unangenehm und er hat dann äh, wieder in Sport geschaltet. Einfach weil... Ähm ja, der Wagen, der deutlich besser mit auf der Straße liegt, was aber auch zeigt, dass die Spreizung zwischen Komfort und Sport durchaus signifikant ist, ne? also wenn du auf der Autobahn merkst, dass du bei höheren Geschwindigkeiten in Eco, sprich normal, irgendwie nicht ganz so gut unterwegs bist wie mit Sport, dann liegt das an den Einstellungen und sie haben da wirklich eine ganze Menge getan. Ich sollte irgendwie doch besser fahren hier. Ne? 140 jetzt bei 3200 Umdrehungen, jetzt werden die Windgeräusche doch deutlich lauter, also sind klarer wahrzunehmen. Ich hebe glaube ich meine Stimme auch schon, dafür höre ich den Motor kaum noch, Gegencheck in Sport. Ja, da kommt ja der sonore Klang durch, da möchte man auch lieber in Sport fahren, dann hat man noch ein bisschen was vom Auto. Aber in Normal ist er halt deutlich leiser und gerade wenn man längere Strecken machen möchte, dann ist das hier wohl die bessere Wahl. Wobei die Windgeräusche schon, schon laut sind. 160 im 6. bei äh, 3700 Umdrehungen. Ich finde nicht, dass die Windgeräusche deutlich lauter geworden sind. Sind irgendwie eher gleichmäßiger geworden. Trotzdem hebe ich meine Stimme noch mehr an. Also vermutlich sind sie dann auch noch mal lauter geworden. Motor höre ich auch nichts mehr von. Jetzt mal Sport. Und selbst der Klang wird jetzt äh, ja, wird weggetragen höre ich nur noch ganz wenig 180 bei etwas mehr als 4000 umdrehungen ich fahre auch 181 ähm, vom geräuschniveau der windgeräusche merke ich keinen großen unterschied zu 160 und wenn ich in sport schalte dann höre ich nur noch sehr sehr wenig von der sportauspuffanlage Jetzt noch mal die Zwischengasfunktion. Ich bin jetzt hier 118 im vierten, ähm, habe also noch ein bisschen Luft nach oben und schalte jetzt mal runter. Nehmen wir vorher nochmal ein Sportprogramm. Und äh, wenn ich jetzt die Anpassungen ausschalte, sieht das so aus. Ist also deutlich angenehmer, wenn er das Zwischengas mitnimmt und unterstützt dann halt auch beim sportlichen Fahren. Zu guter Letzt 200 jetzt im sechsten Gang bei 4500 Umdrehungen. Ja, ne, ne, ich meine Stimme gar nicht. Ne? Das geht schon, ich höre auch nichts mehr vom Motor, sondern wirklich nur noch Windgeräusche. Die sind, haben auch schon was jetzt. Und mein Sportmodus. Ja, höre ich aber auch nichts mehr vom Motor groß. Und ich beschleunige jetzt einfach nochmal durch, so weit wie ich kann. Hier ist es meistens nochmal ein bisschen leerer, um euch zu zeigen, was man so braucht, um auf 250 zu kommen. In einem Sportprogramm, das merkt man natürlich auch vom Fahrwerk her, 230 Windgeräusche, ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch hören könnt. Und dann wird er jetzt auch C. Geht leider hier auch ein bisschen bergauf, ist also nicht wirklich ganz glatte Straße. 240. Da muss vom Gas. Nee, doch nicht. Boah. Ja. Ich breche das mal hier ab an der Stelle. Das äh, muss auch nicht sein. Ja, die Lenkung äh, ist mir in Sport auf der, Autofahr äh, auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten fast ein bisschen zu sensibel. Ähm, macht aber halt sonst einen guten Eindruck. Und das Fahrwerk, ja gut, was willst du machen? Ne? Straffes Fahrwerk bei hohen Geschwindigkeiten und schlechter äh, Autobahn oder schlechten Fahrbahnbelag, da springst du dann mal im Sitz. Das ist ja relativ normal. Wir haben ja wenig kurvige Straßen hier in Bielefeld, das ist eine davon, leider auch mit im Tempolimit belegt und mit Schleichern. Aber vielleicht auch nur diese kurze Passage einmal als Zeigefinger oder als Deut, der kann was, der macht auch richtig Spaß. Wenn ich es euch auch nicht zeigen kann, könnt ihr es mir glauben. Ich war äh, ja in, in der Ferne auch unterwegs mit dem Auto und auf den Landstraßen habe ich dann immer mal ein bisschen Spaß äh, gehabt und genau das ist hier sein Gebiet, ne? die kurvige Landstraße, wenn ich gerade hier so ein äh, möchte gern leichter Mercedes äh, vor einem gondelt und äh, ich mit Kamera fahre, weil dann möchte ich auch ungern äh, hier ein schlechtes Beispiel abgeben. Ja, mein Fazit zum I30 N Performance, äh, 275 PS, das soll sich nicht dekadent anhören, aber das ist ja gerade mal so mittleres Niveau für sportliche Autos. Ähm, dafür macht er eine ganze Menge Spaß, finde ich auf jeden Fall. Sein Hauptrevier ist nicht unbedingt die Autobahn, äh, schon gar nicht dann im, im Hochgeschwindigkeitsbereich, sondern eher die Landstraße, äh, möglichst kurvig das Ganze. Da hat man dann den meisten Spaß. Ich finde es gut, dass das Fahrwerk wirklich so ausgelegt ist, dass du im Sport ein sehr sportliches Fahrwerk hast, was dich wirklich bei schnellen Kurvenfahrten und hohen Geschwindigkeiten unterstützt, dann aber wiederum in normal, also im ganz normalen Modus, äh, doch dir eine ganze Menge Restkomfort bietet, sodass du selbst, wenn du den alten Vater mal mitnimmst, also mich, ne, dass der nicht rumjammert, dass sein Rücken nach 200 Kilometern irgendwie ernsthaft schmerzt, sondern das ist eigentlich wirklich eine, eine gute Mischung, die sie hier gefunden haben. Und somit, ähm, ja, finde ich, das Auto macht was her, plus preis Leistungsverhältnis, ne? darf man nicht vergessen. Ja, jetzt äh, spielen wir Assistenzsysteme. Wir haben äh, keinen adaptiven Tempomaten, sondern normalen Tempomaten. Ich setze den jetzt mal auf Cruise, Stellen die Geschwindigkeit ein. Jetzt muss der ja 95 haben, ich sehe es aber nirgends. Es wird mir halt nicht angezeigt, welche Geschwindigkeit gesetzt worden ist. Und wenn ich die jetzt variiere nach oben, ja, kann ich nur raten, was er da jetzt eingestellt hat. Und muss ich mich so spielerisch rantasten halt. Finde ich nicht ganz so gut. Ja, mittlerweile bin ich von der Autobahn wieder runter. Ähm, kann euch noch sagen, dass der Tempomat die Geschwindigkeit nicht hält, wenn ich schalte. Also egal, ob ich hoch oder runter schalte, dann muss ich die wieder neu setzen. Ähm, manche Systeme können das durchaus. Der hier nicht. Weiter habe ich eine äh, Kamera hier oben. Die ist nicht nur für, die, ähm, für den Spurhalteassistenten da, sondern auch für die Geschwindigkeitserkennung. Die wird mir unten einmal im Cockpit angezeigt und dann hier auch nochmal auf der Navigationsansicht. Und das ist nicht kartenbasiert, sondern die liest tatsächlich die Straßenschilder. Die Verkehrszeichenerkennung erkennt übrigens nicht nur Tempolimits, sondern wie man hier auch schön sieht, Überholverbote was mich hier in meinem Freiheitsdrang auch so ein bisschen bremst. Zu guter Letzt in Sachen Assistenzsysteme, es ähm, gibt natürlich auch einen Kollisionswarner und äh, einen Aufmerksamkeitsassistenten äh, wie auch einen Spurverlassenswarner. Äh, der macht aber genau das, was der Name schon sagt, wenn ich hier über die Spur fahre. Ah, nicht mal jetzt. Äh, piept er halt, wahrscheinlich ist die Spur auch noch zu schlecht und äh, er hält mich nicht aktiv in der Spur. Ja Kinder, das ist das Ende der Videokaufberatung hier zum Hyundai i30n Performance. Und Normalerweise stehe ich ja immer neben dem Auto heute mal im Auto. Wir sind mit dem Wagen jetzt gut 1200 Kilometer gefahren, genau genommen 1201,5 Kilometer und kommen auf einen Durchschnittsverbrauch von ähm, 13,9 Liter. Hyundai gibt ja einen Neftverbrauch von 7,1 Liter vor, den haben wir also quasi äh, gedoppelt. Nun ist es aber auch so, äh, der Neftverbrauch hat ja nichts mit sportlichem Fahren zu tun, wenn wir ehrlich sind. Und äh, gerade Tobi hatte sehr viel Spaß mit dem Auto. Und äh, wenn man Spaß haben will, verbraucht er eben mehr. Und ich denke, für alle, die sich das Auto kaufen, um Spaß zu haben, äh, sind 14 Liter gar kein schlechter Richtwert. Ich bin heute mal ähm, gute äh, 20, 30 Kilometer gefahren in äh, normal, also im normalen Fahrprogramm. Und ähm, auf der Autobahn nicht mehr als 120 kommen wir da auf einen Verbrauch von unter 10 Liter. Ich glaube 9,5 waren das. Aber ähm, das hatte dann auch überhaupt nichts mit Spaß, Spaß zu tun, sondern das war ganz normal bummeln. Also kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht so auf 9 Liter sogar runterkommt. Ähm, allerdings wisst ihr ja auch, dass äh, Tobi und ich eher einen äh, schwereren Fuß haben ne? auf dem Gas. Von daher ähm, ja, ist das immer so ein Eindruck für euch. Dann äh, zum Ende meiner Videokaufberatung sage ich ja immer noch drei oder sprich drei Punkte an. Äh, subjektive Art, äh, das ist einmal Fahrspaß. Jupp, der macht Spaß. Ähm, ich finde, wenn man dann noch im, im Hinterkopf des, äh, den Preis hat von dem Fahrzeug, macht er eigentlich doppelt Spaß. Klar, der säuft so ein bisschen, aber äh, Preis-Leistungsverhältnis oder äh, Preis-Spaß-Verhältnis, das ist auf jeden Fall vollkommen korrekt bei dem Wagen. Ähm, ich finde, der lenkt hervorragend, vorne das Differential gibt mir auch ein gutes Gefühl bei, bei schnell gefahrenen Kurven. Die Bremsen machen einen sehr zuverlässigen Eindruck, die Schaltung ist gut abgestimmt. Das Fahrwerk finde ich klasse, weil extrem sportlich auf der einen Seite und doch noch mit einer ganzen Menge Komfort auf der anderen Seite. Also ich bin wirklich rundum zufrieden. Das darf ich noch gar nicht sagen. Ne? Fahr Spaß was also erstmal. Nein, passt schon. Klar, irgendwie ich hab's gerne, wenn man noch ein bisschen schneller fahren kann. Und bis der auf 250 kommt, da braucht man ein bisschen Geduld. Aber auf der anderen Seite, wann schaffst du das heute eh noch auf der Autobahn? Und äh, wer im Bereich von kurvigen Landstraßen wohnt, der hat hier auf jeden Fall ein Spaßgerät erster Güte. Was? dann auch noch, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Komfort, sich von A nach B ganz komfortabel fahren lässt. Klar, es ist immer noch ein, ein straff abgestimmtes Setup hier vom Fahrwerk, aber der Restkomfort in Verbindung Sitze und äh, Fahrwerk ist doch so angenehm, dass ich denke, ja, den kannst du auch im Alltag ganz bequem äh, bewegen, ohne hier die äh, Zierflaggenfahrne-Taste äh, zu benutzen. Und äh, ja, hast fast ein, ein Alt, äh, alltagsfähiges Auto. Hast du das richtig gesagt. Also, boah, passt auf Wir heute alles nicht so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also den kannst du auch ganz human zivil bewegen und das, das gefällt mir halt. Und das gilt halt auch für die Auspuffklappensteuerung. Mir persönlich ist er zu laut sage ich ganz ehrlich, aber wenn du dir das Auto kaufst, bist du A, wahrscheinlich eh ein bisschen jünger und B, äh, willst du ja gerade das haben und es fasziniert die Leute ja ganz offensichtlich, dass der so laut sein kann, von daher passt alles. Ja, ähm, letzter Punkt, Alltagsnutzen, äh, hier vier Erwachsene passen ganz locker in das Auto rein, du hast noch einen richtig großen Kofferraum mit fast 400 Liter, der auch nicht verwinkelt ist oder so, der hat sogar noch ein echtes Ersatzrad drin, ich persönlich finde den total alltagstauglich, gerade auch mit diesem äh, adaptiven Fahrwerk, was diese immense Spreizung drin hat. Von daher ähm, sage ich, Hyundai, alles richtig gemacht. Ne? Nichts zu meckern. Also wirklich fast, fast gar nichts. Ja. Und äh, somit mein Fazit. Ähm, wenn euch das Auto interessiert, zögert gar nicht erst, sondern fahrt zum nächsten Händler, äh, der euch eine Probefahrt ermöglichen kann und probiert den Wagen einfach mal aus. Also wer äh, hier kompakt und sportlich sucht, so ein Hot Hatch, der sollte sich den mal sehr genau angucken. Ähm, der kann was. Ja, das war's auch schon wieder. Äh, wenn ich was kann, was ich ja immer nicht glaube, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns, falls ihr das noch nicht eh schon getan habt und äh, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Da wird wahrscheinlich einiges kommen. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt und sage wie immer Tschüss, bis dann, euer Jan. Der Hyundai 30 Performance verfügt über einen Tankinhalt von 5. Oh, ist ja voll der Schnapper. Oh. Die beiden bilden quasi eigene Blagen. Gefällt mir nicht. Oh. 548. Dein äh, rechtes Hosenbein guckt nicht. Also Ja. Das sind mai äh uh, die das mai äh uh, die das mai äh uh, die das mai äh uh, die das Die Vögel, das Grauen, es geht los. Oh, guck nochmal. Oh, aha, mhm, aha, oh, aha, mhm, aha, mh, aha, mhm, aha. Boah, ist der Kühlergrill hin. Oh, da ich schon gestorben, die Viecher da drin. Oh, und dann werdet ihr euch wundern, dann bin ich plötzlich wieder ein Bielefeld in der Kraxer Straße, und erzähle euch das. Das ist fein, ne? Der Vollständigkeitshalber, der Vollständigkeitshalber. Mach das nochmal.